Ja, willkommen beim Kanzleranschreien. Äh, die 24. Folge aus dem Schattenreich der, der <lacht> Ja, ich habe vorhin was gedreht, das war alles so dunkel, jetzt habe ich hier ein geheimes Licht, das Licht der Erleuchtung, das Licht der Transparenz, die Aufklärung am Bundestag, ich habe sie gefunden und wo sind wir? Ja, wir sind hier zwischen Paul-Löwe-Haus und dort, wo da oben immer äh, sozusagen, da werden äh, die äh, Sommerinterviews mit den Politikern immer geführt, von ZDF oder ARD, äh, beim Brennpunkt Berlin und wo auch immer. Und ja, hier, da, wo sozusagen das politische Berlin in seinem Epizentrum ist, ist heute, weil es schon so spät ist, das kannst du anschreien. Äh, heute geht es eh nur um einen tollen Mann. Und dieser tolle Mann ist nicht unser Edward, äh, der Hero of the Universe. Nein, äh, es ist Thomas Maus. Ähm, und warum äh, hole ich den jetzt mal hier so aus... Äh der, aus dem Pocket der, der Leute, die ich mal ein bisschen featuren möchte, das ist ein ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz äh, technisch versierter äh, Mensch und er sollte für uns alle auch Vorbild sein, äh, was das Aufklären äh, von Sicherheitslücken und äh, auch das Stetige drauf rumpulen auch mit Behörden oder eben auch äh, mit dem Datenschutzbeauftragten. Äh, hier, wir hatten ja letztens da unten in diesem Saal äh, diese Verabschiedung von äh, dem Herrn Schaar, äh, wo alle sagten, ja hier, jetzt wird alles sozusagen ganz schlimm. Ja, weil die Erwartungshaltung auch so schlecht ist an das, was kommt. Aber es ist im Endeffekt so, Herr Schar, wenn man an die Gesundheitskarte zurückdenkt, war auch nicht alles grün. Und genau an der Stelle kommt, wie heißt es, Thomas Maus, mein persönlicher Superhero ins Spiel. Ich verlinke hier unten einen Talk, der mir damals die Augen geöffnet hatte beim 22C3, wo er unter dem Motto 1994 80 Reloaded, äh, die Muster und mal eine Sicherheitsanalyse und eine Gefahrenabschätzung und eine, ja, einfach das ganze Programm dessen, was es zu bedenken gilt und wie man an Großprojekte ran mal aufgeführt hat und ganz klitz -klitz klein irgendwie seziert hat, wo äh, dort die Fehler sind und was einzelne Instituten, dann haben äh, zu verschleiern versucht. Und darum, äh, wen das interessiert und wer sich im Bereich Sicherheit oder Datenschutz äh, irgendwie interessiert ist, dem lege ich das von ganzem Herzen, äh, in, äh, ans, Her von Herzen ans Herz. Äh, schaut euch das an. Ähm, dann gibt es nämlich einen Keysatz da drin und da sagt, wie heißt es Thomas Maus, Wissenschaft Verantwortung. Ja, und wenn wir sagen Wissenschaft Verantwortung, dann bedeutet das, also ich weiß Dinge, das heißt, ich darf zum Beispiel jetzt nicht schweigen, also ich weiß Dinge über Snowden, darum äh, denke ich immer, ich darf jetzt nicht einfach zu Hause sitzen und meine post snowden depression bekommen. Das heißt auch, äh, da drüben die Leute im Bundestag, die wissen jetzt Dinge und auch die dürfen nicht mehr hören. Wissen schafft Verantwortung. Und dann drüben bei den Medien, beim WDR äh, oder ARD, auch ihr wisst jetzt Bescheid, Wissen schafft Verantwortung. Und da muss sozusagen die Verantwortung aus dem Licht, aus dem Düstern der, der Aufklärung, muss sozusagen die Transparenz geschafft werden und dann liegt sozusagen an dem System, an uns, an jedem von allen Dingen Wissenschaft Verantwortung und in dem Sinne Keep on Fighting. Tja. Kämpfen!